ich danke euch, dass ihr heute hier seid. Jetzt, jetzt möchte ich mal einer einen der wichtigsten Teile des Düsseldorfer Gesellschaft nehmen. Die Düsseldorfer Jungs, Volker Holzhofen. Sprich doch bitte auch mal hier zu deinem Volk. Hallo, ja, vielen Dank für euch vielen Dank für Die Motivation heute hier müssen wir dass wir hier sein müssen. Es reicht aber okay. nicht. Das, wir pro Person das ist einfach unfassbar. Und das gleiche gilt, dass wir nicht entscheiden können, wo wir dann an der Feier ein Bier oder unser Wein trinken können. Jeder hat die freie Wahl, in einem Horrorlokal zu gehen oder nicht Horrorlokal. Und dafür kämpfen wir. Das wir in unsere wunderschönen noch tun. Und deswegen mein Appell. Versucht das Ich leite weiter.